Music Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal heute mal ein bisschen entspannter als sonst wir spielen heute nämlich dorfromantik ja so heißt das spiel wirklich es kommt von einem äh, deutschen indie entwicklerstudio aus berlin ich habe euch auf instagram gefragt ob ich dazu ein video machen soll und ihr habt mit ja abgestimmt und da habe ich mir gedacht, let's go. Auch die Entwickler haben darauf geantwortet und natürlich haben die auch mit Ja äh, abgestimmt. Größer gehen raus, wenn ihr das hier seht. Ähm, ich feiere euer Spiel. Und es macht mega Spaß. Äh, das Spielprinzip ähm, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Du hast ja an der Seite rechts diesen Stapel mit diesen Kärtchen. Diese Kärtchen kannst du hier placen. und ähm, auch drehen und wenn ich hier zum Beispiel diese zwei äh, über dem Kärtchen habe, dann bedeutet das, äh, dass ich noch zwei Flusssegmente äh, an dieses Kärtchen mit dran machen muss und hier muss ich jetzt zum Beispiel noch drei Häuser dran machen. Es gibt auch äh, Schienen, wie man hier jetzt sieht, ich hasse sowas zu verarbeiten, ne? das ist kacke. Am schlimmsten Sachen in dein Dorf einzubringen sind Schienen und Flüsse. Häuser und so Felder hier gehen immer. Man hat auch, wie man hier sehen kann, na jetzt hier kann man es noch nicht wirklich sehen, aber man hat auch verschiedene äh, Biome, nennen die das hier. Hier ist es so herbstlich angelehnt, es gibt auch ein Frühlingsbiom, das äh, finde ich auch nice an dem Game, du hast halt diese den Anreiz weiterzuspielen, weil man schaltet zwischendurch auch immer neue Sachen frei. Hier äh, hatte ich zum Beispiel gerade eine Karte mit da mit einem Reh drauf. Die habe ich auch erst nach einer gewissen Zeit freigeschalten. Und das ist halt immer sehr nice, wenn du sowas in einem Game hast. Vor allem, wenn du nicht weißt, wann du was freischaltest. Man kann auch hier mit dem Mausrad kann man reinzoomen. Und sobald du halt eine Challenge abgeschlossen hast, ähm, bekommst du hier neue Karten rechts dazu. Wie man sieht, habe ich jetzt schon 53. Ich weiß gar nicht, wie viel ich am Anfang hatte. Es gibt auch so einen Wasserbahnhof, wo dann auch ein Fluss reinlaufen kann und Schienen. Aber den finden wir gleich safe noch. Hier gehe ich jetzt einfach mal dafür, dass es nachher noch eine Gerade gibt und dann habe ich hier einfach einen Kreis gebaut. Das führen wir mal nach links. Dann haben wir hier die eine Schienen-Challenge fertig. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen den Challenges. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier die 2 Plus, äh, Plus bei den Schienen hast, dann heißt es, du musst mindestens noch zwei Schienen äh, da dran machen. Wenn da nur eine 2 steht, dann heißt es, du, da, äh, du musst genau zwei Schienen da dran machen. Hier zum Beispiel, jetzt habe ich diese 4. Das heißt, die Challenge wäre hiermit schon gescheitert. Weil ich habe jetzt keinen Bock, nochmal irgendwo eine neue Strecke anzufangen. Deswegen. Hier habe ich jetzt noch die 95 Bäume, das ist, ehrlich gesagt, sogar relativ wenig. Es äh, geht gegen Mitte des Spiels, beziehungsweise gegen, was, he was heißt Ende, es gibt nicht mal ein wirkliches Ende. Wenn du die richtigen Karten hast, hast du eigentlich basically ein unendliches Spiel. Das Spiel endet halt, ähm, wie ich gerade eigentlich schon gesagt habe, wenn die Karten leer sind. Also wenn du hier rechts auf dem Stapel keine Karten mehr hast. Und dann hat man hier auch noch diese Punkte, die im, in der Ferne auftauchen. Da kannst du dann zu so hinbauen und dann äh, werden die zu so einer Karte. Hier sieht es zum Beispiel so aus, dass das hier so ein Feld ist und da so ein Fluss durchgeht mit so einem Wasserrad. Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht. Hier haben wir jetzt noch das. So, bumm. Da habe ich die Challenge mit fertig jetzt. Ich hasse halt solche Weichen. Vor allem, wenn du so viele verschiedene Möglichkeiten hast. Jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, wo ich lang bauen soll. Ich Glaube ich es so, ja. Hier habe ich jetzt Bäume, das trägt schön zu der Challenge hier oben bei. Ich könnte auch versuchen, jetzt hier runter zu bauen und das Ganze miteinander zu verbinden. Aber das mache ich erst gleich. Ich baue jetzt, glaube ich, erstmal hier hin. Hm, mal gucken, ob das funktioniert. Das, äh, ne, da würde ich jetzt nicht, so. Aber da müssen Bäume hin. 100, oh Gott. Okay, mache ich so. Da muss ich hier irgendwie... Komische Kurve hin machen. Wieso geht das nicht? Oh, ich dachte gerade, das wäre Ich dachte, ich hätte schon einen See, aber ich hatte nur dieses kleine Feld hier. Da unten kommt gleich noch ein See, das ist perfekt. Ein See ist quasi auch, kann man als Ende benutzen für einen Fluss. Du hast halt viele verschiedene Möglichkeiten, deine Challenges fertig zu machen. Und auch zu kombinieren. Was auch ganz nice ist. Zum Beispiel könnte ich hier jetzt eine äh, Challenge, wo ich ein Haus brauche, mit na, mit Gesundheit, Digga. Äh, mit einer Wald-Challenge kombinieren. Das ist ja sehr, sehr nice. Hier mache ich einfach mal das hin. Hier ist genau das, was ich brauche. Wald, schön. Nice. Da habe ich die eine Challenge schon fertig. Mit den 98 Bäumen oder was das war. Jetzt habe ich hier noch ein Feld. Mache ich einfach mal so. Oh, hier habe ich eine große Karte. Die braucht zum Beispiel sieben Felder, wie man da jetzt sieht. Äh, ja, das führe ich mal nach da unten. Was ist das denn jetzt wieder hier? Okay, das kann da hin. Ich kann das auch hier hoch. Aber dann habe ich. Nee, ich pack's mal hier unten. Nee. Ach, scheiße. Äh, so viel zu entspannter. Hier hin und dann habe ich's. Ja, schön. Hier, wie man schon gesehen hat. Hier brauche ich jetzt elf ähm, fluss äh, äh, Karten noch. Damit die Challenge da fertig ist. Oh, da kommt gleich wieder eine Gerade, die ich gut verwenden kann. So, mach ich so. Dann kommt die Gerade dann hin. Dann habe ich hier das schon abgeschlossen. Jetzt ist hier oben bloß noch das Problem. Das hier trägt gut dazu bei. Ja, schön. Hätte ich besser verwenden können, aber ist mir jetzt mal egal. So. Ich führe das mal alles von dieser Stadt hier weg, weil ich würde die Stadt lieber ein bisschen größer machen. So. Hier bräuchte ich jetzt genau 8, aber ich habe keinen Bock jetzt hier wieder was Neues anzufangen. Und dadurch habe ich jetzt auch das fertig. Das ist gut. Das werde ich äh, mal nach rechts führen. Gut. Jetzt habe ich hier so eine ekelhafte Weiche wieder. Dann geht das einfach so. So, jetzt habe ich hier diesen eben schon angesprochenen Bahnhof. Den werde ich einfach mal hier platzieren. Dann kann ich eine Kurve da rein machen und dann ist das Ganze fertig. Ich finde auch, dass die Entwickler sich sehr viel Mühe hierbei gegeben haben. Also es ist, es ist zwar ein kleines Indie Studio, aber das merkt man überhaupt nicht. Äh, wo war ich denn geblieben? Ist schön zu sehen, dass auch kleine Indie Studios so was Nices hinkriegen und es ist auch es kommt auch sehr gut bei den Leuten an, merkt man. Und das auch völlig zurecht. Hier ist die gerade, die ich brauchte, um das zu verbinden. Ah, da war noch ein Wasser dabei. Das geht auch, also Schienen und Wasser geht auch, dass das beides auf einer Karte drauf ist. Äh, nein, nicht so. Äh, so, ja, das ist gut. Dann brauche ich hier nur noch eine Gerade und da eine Gerade. Eine Gerade haben wir da unten schon. Aber jetzt haben wir so eine 90-Grad-Kurve wieder. <lacht> 90-Grad-Kurve, genau, Digga. als wenn das 90 Grad wären. Also halt über eine Ecke. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, jetzt hier noch vier Bäume. Damit habe ich die vier Bäume. Jetzt habe ich hier wieder einen See. Pff, den platze ich einfach mal hier oben. Natürlich. Äh, 13. Genau 13. Ja, nee. Genau 13 werde ich hier nicht schaffen. Deswegen mache ich so. Dann kann ich hier versuchen zu verbinden. Ah, da unten haben wir wieder einen schönen Punkt, wo man hinbauen kann. Das werde ich auch gleich machen. Äh... Ja, dann ist die Challenge zwar gescheitert, aber immerhin habe ich das Ganze jetzt da verbunden. Es gibt auch eine Rangliste. Die siehst du, glaube ich, im Menü dann. Moment mal. Ja, hier, Rangliste. <lacht> 67809. Ja, ich habe, mein höchster Score war 7770. Ich gehe nicht so auf Rangliste, es macht halt Spaß. Und das ist das Wichtigste, ich versuche jetzt nicht so, so, vor allem so ein Spiel versuche ich nicht äh, übel rein zu grinden. Mich würde interessieren, was der wirklich höchste Score auf der Welt ist. Ich könnte mir vorstellen, so 10 20.000, 20 wenn nicht sogar mehr. Für Leute, die besonders Glück hatten mit ihren Karten. Ich habe mich auch heute dazu entschieden, ähm, die Facecam auszulassen. Die Leute, die das One-Year-Special nicht gesehen haben, werden sich jetzt denken, hä, hey, was für eine Facecam. Zieht euch das One-Year-Special rein, habt ihr jetzt oben rechts in der, e in der Ecke eine Infokarte zu. Ähm, ja, da erfahrt ihr dann alles, was mein Kanal im Moment so angeht. Was ich auch wahrscheinlich am Anfang des Videos äh, reingeschnitten habe, ist der Trailer für einen Discord-Server. Wenn ihr da noch nicht beigetreten seid, dann äh, checkt mal den Link in der Videobeschreibung aus oder auf dem Kanal-Banner. Da sollte der auch zu finden sein. Wundert euch nicht, ich glaube da ist kein Discord-Logo, aber das ist auf jeden Fall der richtige Link. Auch wie im One-Year-Special schon gesagt, ihr könnt mir gerne immer noch ähm, Vorschläge für Spiele für den Kanal äh, schreiben in die Kommentare. Ich habe schon einen Vorschlag gekriegt, ähm, COD? Cold War? Ähm und da habe ich natürlich darauf geantwortet, mit ist in Planung, das ist es auch, ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß noch nicht wann, aber auf jeden Fall. Ich denke mal, wenn es runtergesetzt ist, <lacht> weil für das Spiel bin ich im Moment nicht bereit, 60 Euro auszugeben, weil es ist auch schon bald ein Jahr alt, glaube ich. Und dann noch 60 Euro, naja, sollte Activision mal ein bisschen überlegen mit deren Kreispolitik. <lacht> ah, jetzt habe ich hier wieder... Hier, es wird immer höher. 400 Bäume brauche ich jetzt dafür. Aber die habe ich auch schon fast. Hier, ja, Frühlingssegment. Sehr nice. Ich glaube, es gibt auch noch viel mehr Biome und so. Und ich habe auch schon mal in die äh, Steam... steam errungenschaften reingeguckt. Da gab es auch irgendwie Zug, Level 2. Also einen anderen Skin für den Zug hier. Finde ich auch nice, wenn du ranzoomst, dann hört man den auch. Und das Boot glaube ich auch, wenn ich... Ja, ich habe hier gar kein Boot. Ach doch, hier ist ein Boot. Das Boot hört man glaube ich auch. Also man hört es aber, dafür gibt es glaube ich auch einen zweiten Skin. Wie gesagt, ich versuche jetzt nicht nach Steam-Errungenschaften oder so zu grinden. Es war einfach nur Spaß zu haben in dem Game. Und das hat man auf jeden Fall. Übrigens, by the way, es ist nicht, äh, dieses Video ist nicht gesponsert von äh, Tukan Interactive, also den Entwicklern. Falls ihr euch wundert, wieso ich die ganze Zeit rede, dass das Spiel so gut ist und so, aber ich bin überzeugt davon, es ist gut. Aber nochmal zur Sicherheit, es ist nicht gesponsert, keine Angst. So, acht fehlen uns noch, acht äh, Felder müssen wir noch haben. In drei Flächen. Ob das was gibt, das wage ich zu bezweifeln, aber man kann es ja mal versuchen. Hier müssen 20 Häuser hin. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, Hier schöner Lückenfiller noch. Das feiere ich immer. Das triggert mich halt, wenn du hier mittendrin so eine Lücke hattest, aber dafür sind diese Lückenfiller sehr gut. Oder halt irg irgendwelche Karten, die du nicht verarbeiten kannst. Bei Schienen und Flüssen ist es halt schwierig, aber also die als Lückenfiller zu verwenden, aber ansonsten sollte das gehen. Ey, diese Karten sind auch immer so kacke. Jetzt habe ich hier Fluss und äh, Zug. Ja, das muss ich so machen. Yo! Lokomotive. Train Level 2. Habe ich unten gerade eine Steam-Errungenschaft erhalten. Train Level 2. Geil. Manchmal kann das Spiel aber auch <lacht> ein bisschen frustrierend sein, wenn du so Karten hast, die du überhaupt nicht verwenden kannst. Ey, wieso ist das denn schon wieder so eine komische Abzweigung? Ja okay, dann geht's hier gerade, dann muss da auch noch... Ich habe keine Ahnung, wie ich diese ganzen Karten verwenden soll. Ja, da habe ich jetzt was geschafft, nice. So, jetzt bauen wir mal hier hin. Boom. Ja, hier, das ist so ein Glockenturm. Der ist nice. Das ist auch nice, dass du so Elemente zwischendurch mal hast, Zu denen du hinbauen kannst, das ist auch ein nice Spielkonzept. Auch wenn da irgendwann mal ein zweiter Teil von rauskommen sollte, wäre das auch mega nice. <lacht> dann heißt es nicht Dorfromantik, sondern Stadtromantik. Dann hast du übel so die Wolkenkratzer und so. Das wäre eigentlich eine nice Idee. Oder so als DLC. Als Update. Ich weiß auch nicht, wie ich mich jetzt dazu entschieden, äh, wie ich mich dazu entschieden habe, das Video jetzt zu machen, ob ich es uncut gelassen habe jetzt oder ob ich ein bisschen geeditet habe. Aber ihr seht es ja dann. Alter, das war meine letzte Rettung. Ich hatte, das war meine letzte Karte, die ich gerade geplaced habe. Aber da, dadurch, dass ich jetzt die zwei Challenges hier äh, geschafft habe, habe ich zehn dazu gekriegt. Was sind denn das? Okay, das sieht so dumm aus hier unten. Ja, das ist, das ist, ist Kunst hier. So fließen Flüsse auch wirklich. Also ich weiß es nicht. Kann man auch. Oh nein. 6630 ja